Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Es war einmal ein mein kleiner Junge. Er hatte eines Tages ein neues Fahrrad bekommen. Er wollte sofort darauf fahren. Das machte ihm so viel Spaß, dass er gar nicht bemerkte, dass die Sonne untergegangen war. Auf dem Weg nach Hause durch die pechschwarze Nacht wurde das Rad langsamer. Die Pedale wurden schwer wie Blei. Als er aufhörte, in die Pedale zu treten, das Rad rückwärts. Es schien fast, als wäre das Rad verhext und versuche, ihn ins Verderben zu bringen. Kreis! Der Junge war den Radweg bergauf gefahren! Badum, badum! Es ist schön, dass du meiner Geschichte so aufmerksam gelauscht hast. Nenis, der nur drei! Recht ohne Übergang, okay. 03 enthält Fluch, das ist eine schreckliche Attacke, bei der die KP des Opfers verringert werden. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir wollen heute noch hier ins Einkaufszentrum von Prismania City. Findest du alles, was dein Herz begehrt? Und danach machen wir weiter mit der Route links. Also, ich glaube, man kann da lang. Ich weiß nicht. Ich will nichts versprechen. weil weiß, wenn man die vorletzte Folge gesehen hat, worauf ich, warum ich spiele, Egal. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Ducatia City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Cool, das ist das größte Einkaufszentrum hier in Yoto, die beiden? Ah, nicht in Yoto, Yoto und Kang. Ach, egal. Ich bin zum ersten Mal hier, es ist so groß. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Naja, deshalb gibt es ja hier einen Fahrstuhl. So, hallo. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Die Übersicht ist an der Wand. Ja, okay, dann sagt man halt nicht. da muss ich aber selber lesen. Wo gerade sind, Kundeninformation. Dann geht's hoch zu Zubehör für Trainer. TM-Laden, Geschenkartikel, Drogerie, Spielautomaten und dann, äh, nix. Okay. So, wo sind wir gerade? Steht das hier? Nützliche Items für Trainer. Zubehör für Trainer. Okay. Egal, womit kann ich dienen? Was sind so? Aha. Okay, get it. Mh, können wir mal ein paar Überwälle mitnehmen? Brauche ich überhaupt welche? Nein, brauche ich gar nicht. Ich bin doch gar kein... Ich brauche keine Bälle. Ich brauche keine Pumpe mehr fangen. Ich mache hier kein 100%. Jetzt Play raus. Ich mache hier kein gerne capture aber... <lacht> da guckt ihr die falsch besser. Die nee, einfach keinen Bock. Dauert mir zu lang. zu so anstrengend. Keine Lust. Vielleicht ein andermal. Aber jetzt nicht. Weil kein Bock. Oh, oh, oh, oh noch mal hier ein paar Sachen, weil, warum nicht, warum denn nicht, können wir mal machen. Einfach ein paar kaufen. So, jetzt haben wir gar kein Geld mehr, deshalb brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Geld. Können wir was verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben noch die Beere, darum muss ich denken irgendwann. und oh, wir haben noch die Überreste, die können wir jemandem geben. <lacht> Stimmt. Oh, sind überall... Warten. sehr viel Pokémon Merchandising. Sehr viel Po Ja, okay. Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mir dazu geraten. Dieses riesige Angebot an nützlichen Items zu überwältigen. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnungen aller Items zu lernen und zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Okay, ist jetzt nicht so schwer, finde ich. Aber okay, gut. So. Im TM TM-Laden macht deine Pokémon stärker, wenn du Geld hast. Ich krieg nicht, ich habe alles verbraten ohne Grund. Im TM-Laden erhält man seltene Attacken. Ja, endlich halt habe ich mein Porygon. Ich bin nicht sehr gut an den Spielautomaten, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon ver verwandelt. Oh, oh! Ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden welches Pokémon diese TM erhalten soll Kenn ich Kenn ich Ist hier drüben noch was? Ne? Geht was verkaufen so? Dann steht ja da nur den Namen für die TMs Aber steht auch was sie können Defekt hängt vom Pokémon ab ja, ja wow Versteckt Feuerattacken Fünf Runden Eine Runde Schutz Versteckt Wasserattacken Fügt in die Runde Schaden zu Okay Jetzt nichts Besonderes Hätte sowieso genug Geld Aber ist nichts Besonderes also, wenn man weiß, was man da kauft, wo man möchte, diese Attacke auf seinem Pokémon beizubringen, dann kann man es ja kaufen. Ist jetzt nicht so meins. Lass Geschenke für dich sprechen. Geschenkartikel. So, Punkt, Punkt, Punkt. man kann gehen, okay. Puckepuppe, Flucht vor wilden Pokémon. Oh, geil. S Surferbrief um Herzbrief. Geil, das muss ich immer haben. ja. ja. Mhm. Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Verschicken? Ich möchte hier einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Ja, dann mach das, ja. <lacht> um, ist das doch. Ist noch irgendwas? Anscheinend. Drogerie, wo man Drogen kaufen kann. Null. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genug Geld. Siehst aber aus wie so ein Rich Man. Was kauft ihr denn so? Die X-Items, die ich nie benutze, noch nie benutzt habe und noch nie benutzen werde wahrscheinlich. Und genauso mit den Items, die ich wahrscheinlich immer mal alle verbrauchen sollte. Vielleicht habe ich das schon getan, ich weiß es nicht mehr. Ich möchte AP Plus kaufen, damit die AP-Attacken steigen, aber das kann man nicht kaufen. Tja. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Hm. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Ja. Das kann sein. Dachterrasse, Spielautomaten. Och, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Ein Automat. Hier ist die Anleitung. Äh. Ja, aber es ist kein Spielautomat. Das ist nur für Getränke. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Ich kann mich ja nicht mal hinsetzen, weißt du? Die Stühle sind einfach nur so da. Die kannst du nicht hinsetzen, warum auch immer. Na ja, komm. Dann möchten wir wieder zum EG. Okay, dann machen wir weiter mit unserem Abenteuer. Ich wollte euch nur das Einkaufszentrum zeigen. So, und jetzt... Auf zum so Fahrradweg. Hoffentlich kann man da hin. Oh, hier oben gibt's auch noch was. Ja, dann gucken wir kurz nach. Dann müsste ich halt ganz kurz ein Pokémon holen. mit der... Ich ja, dann mache ich das kurz und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. So, jetzt wollen wir es nochmal aufbrechen hier. Ja, ja. Propenser, Einsätze, bla bla. Rein hier. Was gibt's denn hier? Gras? Was gibt's denn so im Gras? Tag. Cool. ist nicht so mein Radweg. Es geht den ganzen Weg nur bergab. Und anscheinend können wir lang. Normalerweise ist, gebe ich hier ein Relax, so aber es ist hier nicht da. Cool. Was machst du? Du hast uns frühen Pokémon blau so, weil ich weiß, fliegen beigebracht. Am Ende des Radwegs ist Fuxania City. Ja. Danke. Für, für diesen Tipp bin ich jetzt hierher gekommen gibt wirklich sonst kein anderes seltenes pokémon slybog okay was gibt es hier noch so Ja, Kibitak, ah, okay die kommen anscheinend am öftesten okay hat sich nicht gelohnt schade gut dann hol äh, oh, ich kurz Lugia wieder so und nun auf zum radweg der radweg fängt hier an es geht nur bergab darum ist die fahrt so erfrischend dieses gefühl kann dir kein schiff oder zu vermitteln wenn man jetzt hier nicht mit Fahrrad hingeht, dann ist man ja ist man trotzdem auf dem Fahrrad. weil ich hier immer gezwungen, auf dem Fahrrad zu sein. Okay, dann let's go. Und zwar, glaube ich, ist es nicht so? Doch, ist es. Okay, man wird nämlich nach unten gezogen, hier vom Radweg. Uah, jetzt nicht mehr. Aber hier, uah, so steil. Und hier die ganze Zeit nach unten. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass es steil ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gibt es auch äh, Pokémon und alles. Also Radweg ist eigentlich... Ein ziemlich großer Ort, ich glaube, der größte Ort hier im ganzen Spiel, wenn man sagen könnte. Hey, du bist aus Kyoto. Ja, das stimmt. Hast da du? Da okay. hast okay. du recht. Biker Hannes. Das ist halt das Mockbox -Mock Haben wir bisher glaube ich auch noch nicht gesehen, oder? Und ich bin einfach dumm. Oh, ich hab Flamesack vorne. Äh. Hast du die anderen überhaupt geheilt, Mike? Hast du die oh. anderen überhaupt geheilt? Ich glaube schon, aber... Habe ich wahrscheinlich nicht vergessen. Bla bla. Bam. Das war's. Bye. Boah, du legst aber los. Werd nicht frech, du Null aus Yoto. Ich Null aus Yoto Wer ist von uns beiden, scheinbar geworden. Du oder ich? Ja. Wo braucht man ein bisschen mehr Training? Ich weiß gar nicht, ob wir erstmal nach links runterradeln wollen oder nach rechts. Das ist eigentlich egal, wir können überall runterradeln Wir müssen sowieso die ganze Zeit nach oben und unten fahren. Es gibt hier überall Trainern, überall was zu erforschen. Hier ist zum Beispiel einer, aber ich meine, sieht hier schon. kurz nach vorne, nee, hier ist nichts. Okay, wir müssen einmal nach links lang, einmal nach rechts lang sowieso. Soweit ich weiß. Also, mein Plan für diese Folge ist es beide Seiten heute zu schaffen, wenn wir in der nächsten Folge die nächsten machen können. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Ein Schnellkampf hast du denn ein Pokémon oder mehr? Ja, toller Schnellkampf, drei Pokémon. Ja, okay, komm, wir machen ihn schnell. Äh, so, hm. bam, so, bye, bye, magma, ach komm, egal, bye, bye, oh, uh, bye, bye, es <lacht> funktioniert einfach. Meine Pumpe sind alles so gut. Doch, cooler Schnellkampf, hat mir gefallen. Ups, du hast viel Kraft. Ach, echt? Freihändig fahren gilt als cool auf dem Fahrradweg. Ja, mach das mal. Oh, hier können wir rüber. Ja, dann können wir hier mal kurz hochspielen und nachschauen. Oh, hier ja, ist jemand. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. das wie jeder andere, deshalb sieht dein Bike genauso aus wie bei jedem anderen. Äh, äh, da wechsle ich tatsächlich lieber auf äh, Gara, Einfach weil ich gerade nicht angeschlagen bin. Vorher hat es geklappt Magma, aber jetzt glaube ich, wird es nicht mehr klappen, deshalb habe ich geswitcht. Ich sowieso ein Level ab, Von da ist es egal. was ich aber nochmal hier das gleiche Bogenwollen hätte, dann wir ein bisschen vor. Die Kämpfe sind sowieso langweilig. Es sind sehr, sehr einfache Kämpfe. Es sind zwar hohen Level, aber es sind nur zum level da. Was sehr gut ist, denn wir müssen auf jeden Fall leveln. Ist wichtig. Jeden Trainer mitnehmen, wenn es geht. Aber du siehst nicht nur cool aus. Ich sehe jetzt zwar cool aus, bin aber schwach, also bin ich nicht wirklich cool. Ich muss ja nicht trainieren. Oh. Hallo, hier ist großer Marie, wir stehen die Dinge. Willst du kämpfen? Nein, ich bin gerade in Yoto, was will ich mit dir? Wow. Puh. Abgebremst mit dem Fahrrad. Wo ist hier noch irgendwer? Nö, hier ist gar nichts mehr. Das war's schon? Dieser ist viel... Leute, der Fahrradweg ist viel kleiner als ich dachte. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Das ist wie halb so groß wie sonst normalerweise. Oder vielleicht wirkt es nur so, weil gar keine Trainer mehr da sind. Alle weg. Fridolin. Das ist einzige, der noch da ist. Fridolin. Mein guter kleiner Fridolin. Der ja, Fahrungspunkte. Du Texo. Immer habt ihr Feuer-Pokémon bei euch. Was soll das? Denkt mir dir. Smogmog. Ja, ich trotzdem wanted. Bam, bye. Man sieht sich Ciao. Ah, krach! Durch rücksichtsloses Fahren passieren viele Unfälle. Bleibt locker. Okay. Wir haben auch noch nach unten gedrückt, warum auch immer. Ich weiß nicht warum man hier nach unten gedrückt wird. Versteht nicht. Aber hier nicht mehr. Radweg. Ab hier geht's bergauf. Ja. Und nun sind wir hier in Route 18. Und von bei der City geht's nach Fuchsjahr. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Chris City. Ey, ich krieg's richtig Flashbacks zu Pokémon Blau, als ich es noch letzte hatte. Da habe ich diese Route hier gemieden, weil es so viele Trainer schon gab beim Radweg. Die machen wir jetzt. Das war dumm, oder? Na, das geht. Aua, aua, aua, aua, aua, du hey, bist nicht! Nice. Ich hab's gerisket und es hat geklappt. Uff! Wenn du kein Fahrrad hast, darfst du die Abkürzung nicht benutzen. Tja, da hab ich wohl ein Fahrrad, ne? Und du nicht. Oh ein bibi hilfe Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Ja, das kommt ziemlich spät, dieser Tipp. Sehr, sehr spät, ich bin schon nach der Story durch. <lacht> Frank, Ein bisschen spät. Frank. Oh, wie oh, du du aussiehst. ich muss dieses nervige Geräusch wegmachen. Ob ich noch super tränke? Ja, ich mir eine Rechte gekauft. Alter. Wie du du aussiehst, so richtig klein. Das ist so klein, warum guckt es nach unten? Oh <lacht> man, Armes Dudu. Was mach ich denn? Das ist sehr gegen mich. Ich sollte lieber switchen. So klug, aber es hat trotzdem gepasst. Urwort ist du halt viel besser als oh, oh, ja, wow, wow. Ach komm, spam, spam, spam, spam. Oh, tut's ähm, auch spam, spam. Macht gar keinen Damage. Shit. Äh, nein, mein Plätze. Oh, wow. komm schon. Okay, ist tot. Und Level 39. Okay, äh, ich weiß nicht aber Dodri. Die beiden sind so richtig kampflustig und der rechts. Ich bin nach Hause. <lacht> Boah, kriegt jetzt aber richtig mit mir zu tun, meine Freunde. Triplette interessiert mich nicht. Donnerschlag interessiert mich aber bestimmt. <lacht> das war's. Yippie. Warum Yippie? Da du so stark bist, es Spaß macht gegen dich zu kämpfen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt angekommen sind. In der City mit der exakt gleichen Musik. Pop arena von Fuchsania City, Leitung Janina, die giftige Ninja meisterin Meisterin. Und wer die originalen Blau-Rot. Und was auch immer Gelb, was auch immer gespielt hat, der weiß, dass hier eigentlich Koga sein sollte. Doch wo ist Koga? Und warum hat sie äh, grüne Haare? Fragen, die wir niemals beantwortet. Bekommen. Nein, doch. Also bei Koga wird sich noch klären. Ich bin Janina. Hokus Pokus Pebus! Wieso jetzt sehe ich genauso aus wie sie? Okay. Äh, was? Das war eigentlich ein Mädchen aber besser aus wie Juge. Hey, du hast einen völlig neuen Pokédex. Hat Professor Eich die den gegeben? Ja. Ich habe mich in der Pokémon Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Alle gleich aussahen? Aha. Sollten wir die jetzt machen, die Arena? Ich meine, warum nicht? Ich hätte noch genug Zeit, tatsächlich. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Kappa in der City. Am Kappa. Kappa. Ich werde mein diesen merkwürdigen, langsamen Pokémon auf dem Radweg... Was? Ich habe dieses merkwürdige, langsame Pokémon auf dem Radweg gesehen. Ah. Na, mhm. ja, Relaxung. Mhm. Auf dem Radweg? Da war aber keins. Na, egal die Arena! Hey! Champion-Spiel! Hallo! sieh dich mal um! Alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina! Welche davon ist die echte Janina? Hm. Oh, interessant! Hier sieht man sogar... Die ganzen unsichtbaren Wände schon. Das war im Original nicht so, da musste man selber herausfinden. eingelegt haha <lacht> Ich will sowieso gegen jeden kämpfen. Und so, jetzt möchte ich mal kurz klären, wer Janina ist. Das war ja vorher eigentlich Koga. Oh, wie Aber Janina ist die Tochter, soweit ich weiß, von Koga. Und Koga ist nun in der Top 4. Ich glaub, wir hatten sogar gegen Koga gekämpft. Ich glaub, ein bisschen verwirrend so für mich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir hatten sogar gegen Koga gekämpft in der Top 4. Mhm. Mhm. Ja, doch hatten wir. Sicherlich. Und hier ist halt nur Janina. Ja, die können dann nichts. Jetzt kommt dieser Knoss. Und dann kommt dieser Flor. dann habe ich gewonnen. Volltreffer sogar. Easy. Easy. Oh, ich habe verloren. Du bist kein Schwächling. Na, war meine Maskerade nicht perfekt? Ja, ja, auf jeden Fall. Können wir nicht lang. Like ist nichts. Also müssen wir hier rechts lang. dann sieht doch schon uns beiden Wende für mich ein bisschen lame, aber okay. Janina. Boah, wusstest du, dass ich die echte bin? Auf in den Kampf! Äh, das ist sie nicht. Jetzt würde der andere Team kommen. Sie <lacht> ist sowieso die letzte Trainerin, die mit dir finden kann. Das sind die. Die, Queen. Will mit den Mittelfinger zeigen. Du bist hin. Ja komm, hau ab! Oh, Nein, nice. hau ab! Nice. 14! Nein! Ich wollte gewinnen. Du musst langsam müde werden. Nö, eigentlich nicht. Ich habe nicht zufällig irgendwas für. Doch, ich habe einen Hyperheiler. Perfekt. Ich habe keinen Bock zurückzuwerden. Für die Folge will ich das jetzt nicht machen. Aber was ich machen kann, ist einen Super trank verteilen. Blam. So. Nächster. <lacht> Du kannst Gift drauf nehmen, dass ich Janina bin. Haha, Gift auf versteht ihr, weil die Arena ist eine Gift. Schräg, schricht, Käfer-Arena. Hat der Typ sich gerade wie ein Mädchen verkleidet? Hat der Typ sich gerade wie ein Mädchen verkleidet? Du musst merkst ja selber gerade gar nicht, oder? Haha, ausgeklickt. <re��> <koy> <literal> ich bin nicht Janina. Ich bin nur ein ganz normaler Camper. Weiß ja nicht wie Genine aussieht. Aber bestimmt sehr viel, oder? Keine Ahnung. Meine Verkleidung hat funktioniert! Nee, eigentlich nicht. Hey, Holzkopf! War deine Verkleidung nicht hübsch? Ähm, äh, ja, ja, hübsch. Hm. Ah, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Entweder hier oder da. Äh, ich ich, ich, ich mal hier. Hehehehe, <lacht> es tut mir leid, dich enttäuscht zu wissen. Ich mache Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin Janina, eine, eine Leiterin von Foxy City. Ach verdammt, da oben rechts wäre noch ein Normaler gewesen. Den möchte ich noch gleich bekämpfen. So sieht Janina aus. So hat er sich verkleidet. Finde <lacht> ich lustig. Wir sollten ja größtenteils eigentlich o benutzen. Außer jetzt bei X-Bart. X-Bart ist eigentlich keine gute Idee, o zu haben. Weil es du ist, so, zumindest Attacken kann, aber wenn ich One-Hit mach, wär's nice, nicht ganz. Egal, ich hau trotzdem nochmal drauf. Oh Gott, bitte schlag dich nochmal selbst. Bitte schlag dich nochmal selbst. Bitte nicht, danke schön, und jetzt hau drauf. X-Pat ist Geschichte. Wie Dracula ist er jetzt wieder im Sarg. lol. Und jetzt kommt Umut. Hey, was soll das denn hier? Das geht mir auf den Zeiger. Aber warte, welchem Level ist das? Wenn das höher ist als meins, gehe ich raus. Nein, das ist nicht. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh, no. Ein anderes also Plus. ich bin nicht mehr verwirrt. ist sage, jetzt down. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Das sah wie ein Volltreffer aus. War es wahrscheinlich aber nicht. Und es kann nichts angreifen. Yeah! Bis zu langsam, oh Äh, Sorry für den kleinen Cut, ich weiß nicht was gerade passiert ist Aber wir machen einfach mal weiter, ganz geschmeidig und normal oh. One hit, du bist down, oh ich hab kein AP mehr Habe ich nicht noch AP plus oder so Irgendwas, nein hab ich nicht Shit, doch habe ich ein Elixier, aber die sollte ich auch spannen ich mehr es war nicht oh, sie. dann hat kann man jetzt einfach rein tun der muss sowieso noch ein bisschen leveln. war ein bisschen World Pool, bisschen doxin geil dankeschön ich hab die Drachenboot wird reingedonnen und da ist er weg Nice. ist oh, noch ein level ab noch ein smog -Mog. kein problem ein bisschen surferspare möchte ich nur gerne von meiner lebenszeit ariados da können wir gerne auf unser Flamesack -rein switchen auch wenn er jetzt schon fast 50 ist. Egal, wir switchen trotzdem rollen. Brr. So, und du bist jetzt down. Bis dann, ciao. Bye-bye. Yeah. Volltreffer. Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt zehn 10 Seelenorden. Dankeschön. Du bist so stark. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist Toxin. Äh, ja. Toxin vergiftet Gegner. Cool. Toxin ist sehr ja nice. Plötzlich öfter mal. Kann ich vielleicht auch sogar rein tun? Ich überleg's mehr. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeit optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. So, gehen ich dich möchte aber auch noch kämpfen. Hier ja, kennst du die echte Arenaleiterin. Oh, man kann nicht mehr gegen die anderen kämpfen. Oh, mein ist Schade. Okay. Aber damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über das positive freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe kurz heilen, damit das nicht mehr kommt. Und ja, dann haut rein.